Ja. Ich starte auf ein Neues. In unserer Gruppe war es gar nicht so einfach, sich auf ein Thema zu einigen. Wir haben jetzt eins gefunden. Die Idee ist in unserem Team aufgekommen und sehr gut bewertet worden. Ein, einen Ball, also zum Tanzen einen Ball für persönliche Assistenz in allen Bundesländern zum selben Termin. Der soll sein am 11.11.2013 mit dem Ziel, die Sensibilisierung der Gäste der Öffentlichkeit, wo auch die Medien dazugehören, äh, eben im, mit dem Thema, also rund um das Thema persönliche Assistenz, auch einfach um den Wissensstand auch zu erweitern. Super, Herr Steininger, einen Ball für persönliche Assistenz. Wer wird den veranstalten? Unsere Idee ist, dass es ein Organisationskomitee geben wird, die sich mit dieser Idee auseinandersetzen äh, und die nötigen Planungsschritte dann äh, in die Wege leiten, koordinieren, was da auch immer dazugehört. Ähm, das Organisationskomitee haben wir jetzt zeitlich festgelegt, November 2012 soll feststehen wer das ist. Ähm, okay. ja. Haben Sie schon eine Idee, wer das sein könnte? Soweit sind wir noch nicht gekommen. <lacht> okay. Die Zeit war leider sehr knapp. Gut. Erstes Paket an die Frau Schachinger ist die Idee für einen Plan für Ball für PA mit einer Anfangsplanung und mit einem möglichen Organisationskomitee. Wir hatten eine ganz eine tolle Idee, eine, eine wirklich lustige, nämlich dass wir einen Workshop für Politikerinnen anbieten und zwar mit dem Ziel, dass die Politikerinnen ähm, sensibilisiert werden. Das heißt einfach auch merken, wie ist das, wenn man in einem Rollstuhl sitzt? Wie ist das, wenn man nichts sehen kann oder nichts hört? oder vielleicht nur Teile seines Körpers bewegen kann. Eine nachhaltige Sensibilisierung der Politikerinnen ist unser Ziel. Es geht auch darum, dass wir sie dadurch emotional binden, dass sie auch in Zukunft einfach merken, ja, als behinderter Mensch hat man es halt nicht immer so leicht und vielleicht sollten wir uns die Förderungen für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen einmal überlegen. Vielleicht auch zum Thema persönliche Assistenz. Genau, wir haben dann gesagt, wir würden folgende Schritte setzen. Natürlich einmal die Protagonistinnen einladen. Wir haben uns auch überlegt, dass wir dazu prominente Gäste gewinnen wollen, die da auch mitmachen. Natürlich müssten wir auch den Zeitpunkt fixieren. Und ganz, ganz wichtig wäre, dass dieser Zeitpunkt vor der nächsten Nationalratswahl ist. Und wer ist der Wir? Wer initiiert das? Also, es ist so, wir haben fünf Leute gefunden, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie würden da mitarbeiten, sie würden, da, würden diese Idee ausarbeiten. Das ist die Doch. Frau Ressel, die Frau Lanscher, der Herr Wilson, der Herr Habenreich und die Frau Rainer. Und der Herr Habenreich hat sich bereit erklärt, so eine erste E-Mail rauszuschicken, wann treffen wir uns wo. Das wo haben wir schnell entschieden, das wird in der Wachstatt finden. Und wir haben uns auch schon dazu einigen können, dass der Herr Habenreich von uns allen, die wir da teilnehmen werden, die E-Mail-Adressen von mir geschickt bekommt. Toll, herzlichen Dank. Applaus Welche Idee haben Sie ausgesucht? Ja, wir hatten auch zehn ganz tolle Ideen und haben uns auch schwer getan, uns für eine zu entscheiden. Wir waren dann ziemlich unentschlossen zwischen Büro, Politikerbüros besetzen und Fernsehspots äh, drehen Sie über persönliche Assistenz und haben uns dann für diese Möglichkeit entschieden. Ja, wir haben das dann, also das Ziel davon ist, das muss ich selber mitlesen, natürlich einerseits eben aufzuklären über persönliche Assistenz, Aufmerksamkeit für das Thema zu wecken, auch über das Berufsbild des persönlichen Assistenten, der persönlichen Assistentin zu informieren, die Forderung nach bedarfsgerechter persönlicher Assistenz aufzustellen, also öffentlich auch eine, eine Diskussion auszulösen, und ähm, auch Menschen, die halt sonst nichts mit persönlicher Assistenz und wenig mit dem Thema Behinderung zu tun haben, einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema zu vermitteln, als immer nur Heim, Sonderschule, mein guter Pfleger, ähm, persönliche Assistenz öffentlich präsent zu machen. Ja, Toll. wir haben auch schon angefangen, einen, also verschiedene Schritte aufzustellen. Ähm, es sind verschiedene Schritte aufzugliedern. Konzepterstellung eben mit selbstbestimmten Lebenorganisationen und, und selbstbetroffenen Personen bis Ende Dezember oder Jänner. Sponsorensuche, wenn wir das Konzept dann fertig haben, bis Ende April. Und gleichzeitig dazu Sponsorensuche die Verhandlungen mit, mit, mit den Fernsehsendern. Dann eben Regie und Produktion und der Dreh mit Betroffenen natürlich. Ja. bis bis zum Sommer oder so und dann, ob sich das dann ganz ausgeht, aber im ähm, Idealfall natürlich durch die Ausstrahlung äh, des Bots halt vor der, eben auch vor der nächsten Nationalratswahl. Gut, herzlichen Dank, Dankeschön. Die vierte Gruppe hat eine doppel -Idee. bitte. Nachdem sich die vordere Gruppe, die, die vorhergehende Gruppe, gegen die Besetzung entschieden hat, haben wir uns früher die Besetzung entschieden, ähm, wir werden die Soziallandesratsbüros besetzen. Im Moment ist uns also noch nicht genug Feuer am Dach, aber wenn das soweit ist, dann soll das geschehen. Das Ziel ist es, einfach die Gesellschaft ein bisschen wachzurütteln, aber vor allem politische Entscheidungen und Verantwortung einzufordern. Wenn es zum Beispiel darum geht, das Konzept für die bundesweit einheitliche Einkommensunabhängige und, und, und, und das Konzept zu unterschreiben. Ja, es soll, wird dann auch so sein, wenn diese Aktion gelaufen ist, dass die Betroffenen selbst näher zueinander rücken und motiviert sind und gestärkt sind. Ja, wir werden uns halt einen Tag auswählen, also die Schritte, die wir setzen werden, wir werden uns einen Tag auswählen, an dem die Aktion passieren soll. Aber damit wir das diese Aktion dann durchführen können, ist im Vorfeld natürlich äh, sind viele Schritte zu setzen. Einerseits ein Medienkonzept zu entwickeln, ähm, die Kontakte zu den lokalen Medien herzustellen, die Infrastruktur äh, bei den Büros der Soziallandesräte abzuchecken, ob es da ihre Toiletten etc. gibt. Ähm Und wir werden irgendwann Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag dort sein, beziehungsweise mehrere Tage. Es sind durchaus Gewinne auch dort zu ähm, weil das von der Medienpräsenz besser ist, wenn man am Vormittag und in der Mitte der Woche dort ist, wie uns der Herr Martin Mertstedter äh, kundgetan hat. Ähm, ja, wir hätten auch schon ein paar Verantwortliche in den jeweiligen Bundesländern gefunden, die hier Koordinationsaufgaben übernehmen werden. Es sind aber noch einige Plätze zu vergeben, also Freiwillige bitte meldet euch bei mir. Gut. Herzlichen Dank, danke Frau Offenbeck. Applaus Frau Mader, was gab es in Ihrer Gruppe ja, wir als ausgewählte Aktion? Einige spannende Ideen, aber haben uns dann im Endeffekt für die Demo in allen Bundesländern entschieden die wir allerdings in allen Bundesländern gerne zeitgleich machen würden. Das ist eine kleine Herausforderung, aber wir haben gemeint, wir schaffen das. Gut, dann haben wir uns halt unterhalten über die Schritte, die zu setzen wären. Das Wichtigste, was für uns sehr wichtig wäre, gerade am Anfang, wäre mal eine Organisationsplattform zu starten, die jetzt gerne in den Social-Media-Netzwerken sein kann, in Printmedien sein kann, in durch Telefonketten erfolgen kann, sodass einfach einmal der Zeitpunkt, dann haben wir uns eben über den Zeitpunkt unterhalten und haben halt festgestellt, dass wir es gerne einen Monat vor der Nationalratswahl auf Schiene bringen würden. Wir wissen, dass das ziemlich kurzfristig ist, von dem jetzigen Zeitpunkt her gesehen, aber wenn ähm, SILÖ sich bereit erklärt, ähm, für diese Plattform ein, eine, einen Raum zu schaffen, und sich dann auch wirklich die Betroffenen untereinander vernetzen. Im Sinne von, jeder, der jemanden kennt, nimmt sein Handy oder seinen Facebook-Account zur Hand oder an die Tastatur und, und lädt seine Freunde, Bekannten, wie auch immer Verwandten gerne dazu ein. Dann glauben wir, dass das machbar ist. Es geht uns sehr viel darum, dass wir als Betroffene uns selbst ein bisschen stärken und einfach für unsere Ziele und für unser Ziel der bundesweit einheitlichen Lösung auch wirklich aktiv eintreten. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, welche Schritte man sonst noch setzen muss, wie Slogans finden oder eben die Presse informieren, wobei wir uns darüber einig waren, dass die Presse den wenig, also der wenigste Aufwand sein wird von der Vorbereitung her. Und wir aber davon ausgehen, dass sich das halt, dass ich die Idee leider erst entwickeln muss, wer jetzt welche Schritte übernehmen kann. Dafür hat leider die Zeit nicht mehr so ganz gereicht, dass wir da aktiv schon äh, Personen gefunden hätten. Ja. Danke, ja. herzlichen Dank, Frau Mader. Es ist nur die Frage, wie erfahren wir von den Aktionen? Und da habe ich gehört, die WAG bietet sich an, dafür über all diese Aktionen, die hier geplant wurden und die nicht die WAG durchführen wird, auch auf ihrer Webseite zu berichten, wie weit die Aktion ist, wann, was stattfindet und als Austauschplattform fürs erste Mal zur Verfügung steht, bis das Ding ohnehin so bekannt ist, dass man es nicht mehr braucht, weil es dann schon alle wissen. Also die Dinge gehen nicht verloren, sie werden hier gehostet und weiterverfolgt. Herzlichen Dank allen jetzt.